Hallo, ich bin Jakob und wenn ich ins Kino gehe, dann müssen es nicht immer die ganz großen Blockbuster-Filme sein. Ich mag auch die, die kleineren Filme, Independent-Filme, Arthouse und für so etwas gibt es Programmkinos. Und das Programmkino in Münster ist das Cinema, was wir hier auf der anderen Straßenseite sehen. Da werde ich jetzt gleich reingehen, denn ich habe einen Interviewtermin mit Jens Schneider-Heinze, einem der Geschäftsführer des Cinema und er wird mir ein bisschen was zu seiner Rolle da erzählen und wie das hier überhaupt zustande gekommen ist. Jens, stell dich doch bitte einmal äh, selber vor. Mhm. Wer bist du? Welche Funktion hast du hier? Wo sind wir hier überhaupt? Mm, ja, ne. Also hier sind wir jetzt im, äh, in der Kurbelkiste einer der drei Säle des Cinemas. Mhm. Ich bin eben Jens schneider heinze ähm, einer der beiden Geschäftsführer des Cinemas. Mhm. mache das seit 21 Jahren, jetzt seit 1997 mit mhm. meinem Lebenspartner zusammen. Und ähm, jo, bin damit eben einer der beiden Chefs hier mhm. sozusagen. Das Cinema feiert ja jetzt gerade in diesem Jahr äh, 50-jähriges Bestehen, mhm, hatte ich genau. äh, gesehen. Und wie ist das denn hier damals überhaupt so losgegangen? Mhm. Das ist losgegangen in der Weseler Straße 1968. Mhm. Das Kino bestand schon und so Programmkino entwickelte sich ja eigentlich erst so Ende der 60er, mehr Anfang der 70er Jahre. War aber eigentlich damit das erste sozusagen deutsche Programmkino. Dann gab es Streitereien, das Cinema ist irgendwann da rausgegangen und 1981 hat dann der damalige Betreiber hier diese Räumlichkeiten, das war ein Möbelhaus, Entwickelt zu einem Kino. Und ich bin eigentlich äh, dazu gekommen, weil ich äh, nach Münster kam, wegen meines Freundes, weil der äh, nach Münster gezogen war. Ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, ja, so was äh, schwule Identität angeht, was äh, Identifikationsfiguren angeht, hast du eigentlich wenig im Kino. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe: Okay, ich zeige. Äh, Filme in dem Kontext. Da haben wir damals angefangen, eben nicht kommerziell, erst in einem Bildungswerk, einmal im Monat ein, ein Video, dann kamen 16mm, dann sind wir ins Kuba. Da haben wir relativ schnell gemerkt, ja nur schwule Filme ist auch ein bisschen langweilig. Und dann kamen so Themen auf kasachische Filme, kirgisische Filme, georgische Und, und, und Wir merkten, entdeckten immer mehr äh, Film eigentlich als Medium, einmal für eine Auseinandersetzung, inhaltliche Auseinandersetzung und als kulturelles Mittel. Und dann eben kamen wir irgendwann an so einen Punkt, dass wir uns da wirklich 50 Stunden in der Woche ehrenamtlich unbezahlt äh, engagiert haben und wo dann irgendwann die Frage kam, ja wir müssen, entweder verdienen wir unser ja. Geld jetzt damit oder nicht. Und das war dann sozusagen ah. die Übernahme dieses Kinos. Ne? Ja. Ähm, jetzt anlässlich des 50. Geburtstages äh, zeigt ihr auch Filme aus den ja. letzten 50 Jahren. Ähm, ja. Was sind das für Filme und äh, wie werden die hier ausgewählt ja. dafür? Oder? Das ist ganz unterschiedlich. Also, die Idee war sozusagen chronologisch, oder nicht chronologisch, aber zeitlich diese Bandbreite abzubilden, mhm. aber auch genremäßig und von dem, was ähm, das Publikum so möchte. Mhm. Und das sind dann wirklich Filme, so Klassiker wie jetzt The Rocky Horror Picture Show, ähm, mhm. aber ähm, dann eben auch Der Pate. Ähm, und dann sind aber auch Filme dabei wie Unter den Brücken, das war so der letzte Nazi-Film eigentlich, oder der letzte Film, der in der Nazi-Zeit entstanden ist, mhm. der aber äh, geschichtlich natürlich sehr spannend ist. Mhm. Also wir versuchen so, eigentlich die gesamte Bandbreite abzudecken. Generell hier jetzt äh, zum zum Kino in Münster, also äh, hier äh, hat man ja so ein bisschen das auch beobachten können, wie es auch in anderen Städten ähnlich mhm. gewesen ist. Äh, so Anfang der 2000er ist hier jetzt das Multiplex Kino mhm. am Hafen hingekommen. Ähm, anschließend hat, ob es jetzt in einem direkten Zusammenhang stand oder nicht, dann hier auch so ein, so ein bisschen Kinosterben mhm. eingesetzt. Wie hast du das so miterlebt und, und ja. besteht da für dich so ein, so ein direkter Zusammenhang dann mit äh, der Entwicklung des Multiplex Kinos? Ja, was ganz ganz klar war, war, wenn es einen Multiplex geben wird, dann werden andere Kinos schließen mhm. und äh, die Frage war sozusagen, kommt eine Kette nach Münster oder macht der äh, lokale Betreiber das? Mhm. Und ähm, das war dann eben die Entscheidung, was ich sagen würde, zum Glück so passiert ist, dass der lokale Betreiber das gemacht hat, mhm. weil das sieht man in Städten wie Bielefeld oder ich weiß nicht wo, da hast du dann drei, vier Multiplexe, du hast eigentlich immer das gleiche Programm mhm. überall und das Programm ähm, vercastet eigentlich, es wird immer weniger. Mhm. Das haben wir eigentlich sehr bewusst äh, versucht zu vermeiden, indem wir mhm. gesagt haben, wir wollen keine Filme in zwei Sälen zeigen. Äh, dadurch haben wir eine Programmvielfalt mit mhm. den Sälen, die wir jetzt haben, die wir sonst in anderen Städten eigentlich so nicht finden. Ja. Ihr habt ja auch, ähm, glaube ich, so im Jahr 2004, 2005 mhm. äh, habt ihr äh, relativ kurz auch vor dem ausgestanden. Mhm. Ähm, wie hast du das hier miterlebt und, und mhm. wie seid ihr da wieder rausgekommen? Mhm. Also war so, dass wir ähm, Anfang des Jahres gemerkt haben, wenn sich da nicht drastisch was ändert, werden wir diesen Sommer nicht überstehen. Das haben wir sozusagen eigentlich kundgetan, mit der Intention damals zu sagen, Leute, wenn ihr dieses Kino haben wollt, dann müsst ihr da auch hingehen. Mhm. Und das hat dann zu so einer riesen Solidaritätswelle geführt. Für uns war sozusagen damals das Grundproblem, dass wir hatten angefangen, hier zu renovieren, mhm. aber uns fehlten die Mittel, um das komplett durchzuziehen. Okay. Und wir haben einfach immer mehr Akzeptanz verloren. Also das, was wir jetzt hier sehen, diese Sitze zum Beispiel, mhm. Das war eigentlich das Resultat dann aus diesen Solli-Aktionen, dass wir uns Eigenmittel ähm, über Spenden, über Stuhlpatenschaften besorgen konnten, die dazu geführt haben, dass wir dann äh, das Kino sozusagen zu Ende renovieren mhm. konnten. Ja. Das mhm. war das Problem. Und ähm, letztendlich haben wir dieses Geld, ähm, das haben wir über einen Verein abgewickelt. Das haben wir jetzt auch ähm, Jahr für Jahr ähm, sozusagen diesem Verein wieder zurück äh, mhm. überwiesen, so dass das jetzt in das Programm der Linse ähm, fließt. Also das war von denjenigen, die uns das Geld gegeben haben, eine sehr gute Investition, ja. würde ich sagen. Sehr cool. ja. <lacht> dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Mhm. Äh, ich ich wünsche dir und euch äh, hier mhm. weiterhin alles Gute Danke. für das Cinema ja. und äh, ja, freue mich auch selber hier auf äh, weitere mhm. Kinobesuche. Ja, schön. Danke ja. dir.